Herzlich willkommen, zweite Woche Januar hier bei Roger Ruckstuhl, Digital Marketing einfach lernen. Heute geht es ums Thema, warum Trends für die Tonne sind oder vielleicht auch für einen Arsch, sage ich jetzt mal provokant und äh, warum das so sein könnte und was mich dazu bewegt so etwas zu sagen, das sage ich euch jetzt in diesem Video. Es gibt immer wieder zu Beginn oder zu Ende verschiedenster Jahre Trends, sei das äh, im Online-Marketing, sei das im Social Media, Digital Marketing. Es gibt dann irgendwie fünf Trends, es gibt 20 Trends, es gibt zehn Trends von verschiedensten Portalen. In diesen Portalen wird dann meistens auch sehr oft übers Jahr hinweg irgendetwas gepostet rund ums Thema Social Media, Digital Marketing und so weiter, was natürlich absolut gut ist. Also ich erinnere da nur an all Facebook, die ja schon seit eh und je einfach vor allem über Facebook posten, aber natürlich auch andere Möglichkeiten haben, hier diese Trends und so weiter dann ein bisschen herauszukitzeln. Aber meines Erachtens ist das Ganze immer so ein bisschen Glaskugelschauen. Ne? Also man konnte zum Beispiel nicht wissen, dass jetzt das Netzwerk TikTok von ja so von Mitte des Jahres bis Ende des Jahres einen kometenhaften Aufstieg ja, ich sag mal, äh, erreicht hat und keine einzige App, nicht mal Facebook, hat das erreicht, was TikTok erreicht hat. Und jetzt stellt sich die Frage, hat man letztes Jahr gegen Ende Jahr oder äh, beziehungsweise vorletztes Jahr gegen Ende Jahr äh, oder Anfang Jahr entsprechend irgendwas gehört von TikTok? Hm, nein, ich habe nicht groß was gehört. Erst als ich dann mit äh, Beat Hürlimann darüber gesprochen habe, da ging es dann wirklich um TikTok. Er kam dann Anfang Jahr, so Januar, Februar, März, äh, hatten, haben wir über dieses Thema TikTok gesprochen. Und äh, dieser Trend ist ja eigentlich schon wieder vorbei und trotzdem sagen alle Trend 2020 TikTok. Naja, also TikTok ist halt einfach ein Netzwerk, wo es äh, vor allem sehr, sehr junges Publikum gibt. Also das Publikum bei TikTok ist vor allem im Bereich 13 bis 20 Jahre, also älter nicht, so ähnlich wie bei Snapchat und ein wirklicher Trend ist es eigentlich nicht, weil dieser Trend ja schon besteht, also im Prinzip hätte man sagen müssen, so im Mai, Juni, ja der Trend TikTok zu nutzen, der kommt jetzt, also. Und äh, wenn ich mir die ganzen Online Portale so anschaue, dann äh, Kommt hier ein Trend. Ohne Content läuft nichts. Okay, gut. Soll wahrscheinlich vor allem heißen, dass man sehr viel Content produzieren sollte. Und das ist eigentlich so das Credo, was man machen sollte, um eben auch im Gespräch zu bleiben, so wie ich das jetzt mache mit dem Live. Dann steht hier zum Beispiel noch äh, Gugai, äh, Goodbye Blabla Content, Data, Storytelling für Leads und Marketing Automation, ähm, also das Thema Storytelling ist überhaupt nichts Neues, dann äh, zum Beispiel die Marketing Automation ist auch überhaupt nichts Neues, es, es kann also kein Trend sein. Äh, wenn wir die ganzen Trends jetzt mal anschauen, zum Beispiel ein bisschen zurück, äh, 2006 wurde ja 2016, Entschuldigung, 2006 wäre ja ein bisschen lange her, 2016 wurde ja proklamiert, ja, Facebook und Live, das sind jetzt die Trends. Äh, ganz ehrlich, da ist gar nichts passiert. Ne? Also die Leute kommen jetzt erst langsam wieder richtig darauf zu, dass sie sagen, okay, Facebook Live, das müssen wir jetzt machen. Ich mache das ja schon seit äh, mehreren Jahren jetzt, äh, vor allem auch im äh, Schweizer Volleyball für Wolle Luzern, bin ich da regelmäßig live gegangen mit den Spielen, auch mit dem Scoring und so weiter. Also das ist schon nicht ein Trend, sondern wirklich, das sollte man heute definitiv auch schon machen. Dann äh, kommt zum Beispiel auch noch das Thema Storytelling, äh, wie man mit Videos, Stories äh, entsprechend erzählt und äh, das ist auch überhaupt kein Trend, weil Storytelling gibt es eigentlich schon länger. Früher war das mal so, dass man zum Beispiel äh, mit Firmen dieses Storytelling gemacht hat, dass man als Firma gesagt hat, ja, wir hatten jetzt für die Firma A ein äh, Problem gefunden, was äh, gelöst werden musste und wir haben mit diesen verschiedenen Lösungsansätzen dann diese Lösung erreicht und aufgrund dieser Lösung ist das und das passiert. Also das war so also das klassische Storytelling und heute ist es natürlich so, dass man äh, unter Storytelling vor allem versteht Videos zu produzieren, auch teilweise so, äh, ich sage mal Fotos zu nutzen, um eine Story zu erzählen. Ich habe auf äh, Instagram schon einige tolle Stories gefunden, die mit Fotos produziert wurden. Also da auch mein Tipp, nicht nur einfach äh, den Freunden folgen, sondern vielleicht auch großen Marken, Fußballvereinen und so weiter. Äh, Marken und Fußballvereine oder auch andere Vereine mit äh, viel Followers. Weil da hast du dann natürlich die Möglichkeit, auch ein bisschen so die, die, die Trends zu sehen du siehst ja was was da für Reaktionen kommen und so weiter und wie die das ganze produzieren aber sehr oft ist es natürlich auch so dass dort irgendwelche trends äh, genutzt werden also ich sehe zum beispiel sehr oft äh, boomerang und boomerang ist ja eigentlich schon auch mehrere jahre alt und äh, trotzdem sehen dann diese diese boomerangs die werden sehr sehr oft also äh, wo man zum beispiel ein, äh, falls du nicht weißt, was ein boomerang ist äh, eine Videoabfolge, die zum beispiel von da nach da und dann wiederholt sie sich ne und äh, das ist äh, ja, man muss es professionell nutzen, das ist das eine und das andere ist nicht dann 20 Stories hintereinander machen mit äh, dem Boomerang, weil dann wird es natürlich langweilig. Und äh, auch das ist zum Beispiel etwas, was äh, trendmäßig auch schon ja proklamiert wurde. Äh, man soll Stories erstellen. Alleine auf Instagram haben wir im Moment über 500 Millionen Stories, die täglich veröffentlicht werden. Und ich habe gerade unlängst auf meinem Instagram-Kanal, frag den Roger, ein Bild veröffentlicht, wo ich ganz klar gesagt habe, es werden über 500 Millionen Stories veröffentlicht täglich. Und da muss man natürlich schauen, dass man aus der Masse abhebt. Und das kann man nur machen, wenn man ein bisschen innovativ ist, wenn man, ich sage mal, am Puls der Zeit ist und eben auch mit verschiedenen anderen Firmen und Marken und so weiter interagiert, wenn man sieht, was die machen. Und dann kann man das Ganze für sich auch adaptieren. Und ich habe noch ein paar andere Trends gefunden, zum Beispiel auf Social Media Wellness setzen, wo man sagt, ja, man soll auch ein bisschen Detox machen, Digital Detox, das heißt einfach mal ein Handy ausschalten. Ich konsumiere relativ viel in Social Media, auch wenn ich zum Beispiel zu Hause auf der Couch sitze und ein bisschen TV schaue über meine Apps und so weiter oder YouTube-Videos schaue, dann konsumiere ich nebenbei auch noch Social Media. Manchmal ist das gar nicht so schlecht, aber manchmal ist es halt dann doch auch ein bisschen viel. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich irgendwie süchtig danach bin, sondern ich möchte halt einfach sehr oft informiert sein, weil es ja auch mein Job ist, euch entsprechend Informationen rüberzubringen. Dann. Ein Trend soll auch noch sein, begeistern Sie sich für Datenschutz. Wir haben die DSGVO, da muss man sich nicht für begeistern, sondern man muss wirklich hingehen und sagen, hey, mach Datenschutz, also halte dich an die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, die dann halt eben ganz klar sagt, schau, du musst Opt-in-Verfahren einführen auf deinem, auf deiner Webseite, du darfst erst Daten sammeln, wenn die Daten äh, bzw. die Person zugestimmt hat, diesen Daten. Das kann also kein Trend sein, weil die DSGVO ist seit eineinhalb Jahren eingeführt und äh, seit dreieinhalb Jahren weiß man von dieser DSGVO. Dann äh, kommt auch immer wieder das Thema Augmented Reality, Virtual Reality äh, auf. Da hat jetzt Facebook im Prinzip letztes Jahr an der F8 auch ein bisschen was darüber gesprochen, dass sie das äh, mehr nutzen können. Allerdings ist es nicht so, dass äh, Augmented und Virtual Reality jetzt ein Trend ist, sondern es gibt es schon länger. Ne? Also es ist nicht etwas, was, was jetzt gerade neu kommt und äh, man sollte es irgendwie nutzen. Ich bin da nicht so der Freund von, weil man kann äh, gerade mit Augmented Reality relativ äh, ich sag mal viel Scheiße bauen. Ne? Und äh, ja, ich bin aber offen für diese ganzen äh, Technologien. Es ist nicht so, dass ich mich davor verschließe. Ich bin äh, natürlich immer informiert über diese ganzen Themen und äh, deswegen weiß ich auch darüber Bescheid. Ne? Dann äh, Was auch so ein Trend ist, aber eigentlich nicht erst seit äh, ich sag mal letztem oder vorletztem Jahr, ist äh, die Suche mit der Sprache, also die Sprachsuche über Google. Da hätte man seine Webseite ein bisschen anpassen sollen. Also im Prinzip nach den Keywords, wie äh, wie man gesprochen sucht. Ne? Also das ist auch überhaupt kein Trend, weil das gibt es auch schon länger. Man sollte einfach vermehrt über seine Webseite äh, da ein bisschen drauf achten, dass man äh, ich sage mal die Keywords und, und die Texte und so weiter so schreibt, wie wenn man danach sucht und nicht zu so viel fachsimpelt. Also das ist auch nicht. Äh, ja, ich, ich sage mal so ein Trend, dann die künstliche Intelligenz im Marketing, das ist auch überhaupt kein Trend, also das gibt es auch schon länger, <lacht> Entschuldigung, und wenn man das Ganze so anschaut, dann äh, ist jetzt gerade auch wieder so ein Trend unterwegs äh, zum Thema, <lacht> Entschuldigung, äh, zum Thema äh, Messenger Marketing und äh, dieses Messenger Marketing ist auch kein Trend, man äh, nutzt nutze es einfach immer mehr. Ich selbst habe ja auch einen Messenger Bot und in diesem Messenger Bot ist im Moment ein Social Media Quiz vorhanden und Challenges, die ich jetzt noch am Fertigstellen bin, dass die auch abgeschlossen werden können über den Facebook Messenger und nicht nur das, man kann den Facebook Messenger natürlich auch dafür nutzen, entsprechend auf der Webseite einen Chat anzubieten für Support, ne? Und dann kann man mit äh, zum Beispiel ManyChat im Hintergrund kann man dann auch zum Beispiel, äh, ich sag mal eine FAQ abarbeiten, so dass man die meisten Standardfragen irgendwie entsprechend abarbeiten kann. Dann äh, sagen die Leute immer wieder, Video ist ein Trend. Nein, das ist kein Trend, das wissen wir seit mehreren Jahren, dass äh, Facebook und vor allem natürlich auch über YouTube sicherlich Videos produziert werden. Jetzt ist nur die Frage, in welchem Format. Ne? Ist das eher dieses Format oder ist es eher dieses Format? Also sprich so, ich kann jetzt kein Viereck produzieren, ne? so ein Hochformat, so. Oder ist es eher ein äh, quadratisches Format oder ist es ein 4 zu 5 Format? Und da sage ich natürlich ganz klar nach Möglichkeit produzieren 4 zu 5. Ich hoffe mal, dass äh, YouTube irgendwann auch mal noch äh, umstellen wird auf ein Hochformat, weil äh, die Leute ja ihr Handy in der Regel so in der Hand haben und nicht so. Ne? Vielleicht filmen Sie mal so oder schauen sich Videos so. Also ich persönlich habe jetzt noch nie ein Video äh, so auf meinem Handy angeschaut. Ne? Also das ist, äh, ich schaue meine Videos meistens so im Hochformat und wenn ich irgendeine Story oder so produziere, dann mache ich das auch im Hochformat und nicht im Querformat weil ja auch die ganzen Instagram-Stories, Facebook-Stories und so weiter darauf ausgelegt sind. Und wenn ich jetzt zum Anfang zurückgehe und auf TikTok schaue, dann haben wir natürlich dort absolut das Hochformat, ich sage mal keine andere Möglichkeit etwas anderes zu machen und das sollte man auch entsprechend nutzen. Es gibt natürlich immer wieder Trends, die erneuert werden und zwar geht es hier um Influencer-Marketing und da ist jetzt plötzlich so die Rede von Mikro-Influencer-Marketing. Das heißt nicht die, so eine Kim Kardashian oder weiß Gott was, mit Tausenden bzw. Hunderttausenden oder Millionen von Followers zu nehmen als Influencer, sondern die, die vielleicht so 1.000 bis 10.000 Follower haben, weil deren Community noch etwas kleiner ist und äh, auch besser agiert oder interagiert mit den ganzen Stories und eben auch auf Instagram. Also auch das immer noch kein Trend bzw. schon längst vorbei, weil äh, das hat man letzten vorletzten Jahr natürlich auch schon entsprechend äh, gewusst, dass man da eher vielleicht mit kleineren Influencern zusammenarbeiten sollte. Und äh, das ist also definitiv auch kein Trend. Nun, wenn ich mir jetzt das Ganze so ein bisschen anschaue und äh, die ganzen Trends in Sachen Social Media, da kommt ja auch immer wieder etwas, wo man sagt, ja, du musst jetzt das Video so machen oder du musst jetzt mehr, äh, mehr Fotos produzieren und so weiter. Äh, da gebe ich euch einfach den Tipp, schaut euch die Netzwerke an. Besucht auch zum Beispiel die Livestreams von äh, den ganzen verschiedenen äh, Communities, die es gibt, um äh, zum Beispiel herauszufinden, wie machen die den Livestream, was machen die genau. Also nicht jetzt gerade wie bei mir hier so in äh, meinem Büro sondern äh, vielleicht auch draußen, was machen die draußen, äh, wie kommen die an? Dann äh, gibt es natürlich auch die Information, eben zum Beispiel zum Thema Facebook ist äh, allfacebook.de, was man gut verfolgen kann. Natürlich gibt es auch Gruppen und das ist zum Beispiel, sehr oft wird das auch als Trend äh, proklamiert, wenn jetzt zum Beispiel Facebook hingeht und sagt, okay, ab sofort pushen wir die ganzen Gruppen und Stories und dann heißt es plötzlich ja Trend Stories Gruppen jetzt musst du eine Gruppe machen äh, ja kannst du machen aber was nützt dir eine Gruppe, wenn du kein Thema hast oder keine Zeit hast das Ganze zu äh, zu promoten beziehungsweise auch zu betreuen das braucht nämlich schon ziemlich viel Zeit und das ist das auch, was die Leute sehr oft unterschätzen, diese ganzen Zeitfaktoren. Und deswegen sage ich, diese ganzen Trends, die immer wieder kommen, die sind für mich eigentlich keine Trends, sondern Empfehlungen. Weil Empfehlungen mehr darauf abzielen, dass man sagt, ja, man muss jetzt vermehrt das machen, das machen, das machen und äh, nicht irgendwie sagen, ja, jetzt musst du das machen, weil das ist jetzt der Top Trend 2020, 2030, was auch immer. Also wir werden definitiv nicht verschont werden von diesen ganzen Trends. Wichtig ist, dass man am Puls der Zeit bleibt. Das ist äh, ein Punkt, den man äh, sicherlich beherzigen kann. Dann äh, der zweite Punkt ist natürlich sich immer wieder ein bisschen informieren übers Internet. Auch mal äh, verschiedensten äh, Kanälen folgen ihm auf Facebook bekannt, all Facebook. Es gibt auch noch äh, verschiedene andere Personen, auch ich zum Beispiel äh, poste öfters mal Trends beziehungsweise Informationen rund um dieses Thema kommen nur nicht immer so oft dazu. Allerdings bei Instagram werde ich in Zukunft überfragt in den Roger. Ich habe da extra einen neuen Account eröffnet, wo es dann wirklich nur um Social Media und Online Marketing Trends beziehungsweise Informationen geht. Da geht es um Aussagen, um klare Aussagen. Ich erkläre dann auch in der Beschreibung etwas darüber, so dass ihr einfach auch Immer wieder ein bisschen aktuell unterwegs seid und vielleicht das eine oder andere noch nicht äh, gewusst habt und äh, froh wart, dass ich euch das entsprechend äh, erzählt habe. Gut, kurz zusammengefasst: Trends in meiner Ansicht nach nicht Trends, sondern eher Empfehlungen aus der Vergangenheit, wie man sie in Zukunft eben nutzen sollte. Deswegen so, dass das Wort Trends, ja. Ist für mich ein bisschen auf Deutsch gesagt ausgelutscht. Und deswegen setze ich da nicht sehr viel drauf. Weil wenn ich die ganzen Portale anschaue, die hier jetzt kommen, von wegen Trends, dann muss ich sagen, ja gut, okay, eine Zusammenfassung, was letztes Jahr schon war und was ich dieses Jahr jetzt nutzen sollte, das bringe ich auch noch irgendwie hin. Und trotzdem hat es keinen Trend. Und ein Trend. Ist ja immer meistens nicht vorhersehbar. Ich gehe noch, noch mal zurück zu TikTok. Keiner hätte gedacht, dass TikTok ab Mitte Jahr einen kometenhaften Aufstieg äh, macht in Sachen Downloads und Nutzerzahlen und so weiter. Äh, das hatte man nicht auf dem Schirm. Und TikTok ist auch das Netzwerk, was am schnellsten gewachsen ist. An diese Nutzerzahlen, an dieses Wachstum kam nicht mal Facebook heran. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, alle Links, die ich gesagt habe rund um meine Social Media Profile findet ihr dann unten auf dem Video. Bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, schöne Woche und bis bald.